Hallo! Das ist mal ein etwas anderer Online-Salon. Ja, schön, dass ihr reinschaut, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin sehr nervös, weil es geht um mein erstes Buch. Und es ist schon ein bisschen aufregend. Ja. Ich freue mich aber total, mit euch auch über das Buch zu sprechen, und ja, ihr seht vielleicht an meinen Haaren ein paar Insider-Wissen, dass ich letztes Jahr im Sommer gesagt habe, weil es so heiß war, ich schneide meine Haare erst dann wieder beim Friseur, wenn es buchfertig ist. Und war voll der Überzeugung, dass ich das im Sommer noch schaffe und ich noch die letzten heißen Wochen im Sommer auf jeden Fall mit kürzeren Haaren äh, erleben werde. Okay, ihr seht, die Haare sind noch dran. <lacht> aber das liegt einfach nur dran, ihr, jede von euch und jeder von euch, der oder die schon mal ein Buch geschrieben hat, es kommen immer Dinge dazwischen, das Leben halt. <lacht> und so kam es auch bei mir. Das heißt aber nicht, dass das Buch ad acta gelegt ist oder nicht fertig wird. Nein, das ist alles gar nicht gesagt. Es heißt nur, dass ich jetzt 30 cm Haare habe, um es zu spenden. Und das ist doch auch ein toller Effekt. Nein, nein, das heißt jetzt nicht, ich mache das Buch nie fertig, damit die Haare noch länger werden. <lacht> Keine Angst, ihr werdet das Buch in Händen halten. Ich werde das Buch in Händen halten und werde mich sehr freuen. Und ähm, insofern, das ist schon alles im Plan. Und ich freue mich auch sehr, dass hier lokal die Friseurin gesagt hat, sie findet das auch eine ganz tolle Aktion und wird künftig auch in ihrem Friseurladen darauf hinweisen, dass man das Haar spenden kann. Ich sehe schon gerade einen Kommentar über Facebook. Ich hätte auch gerne Haaralternativen. <lacht> Ragnar, wir müssen sprechen. <lacht> ja, ich bin auch nicht ganz alleine hier im Studio. Ich dachte mir, oh, ihr werdet ja voll genervt von mir, wenn ich euch hier zutexte. Und das seid ihr überhaupt nicht von mir gewöhnt in meinen Online-Salons. Und ihr wisst, zu einem Buch gehören immer viele Menschen. Sehr viele Menschen. Und es gibt wirklich eine ganze Menge Menschen in meinem Umfeld, denen ich hier ein großes Danke sage. Das sind Menschen, mit denen ich über Dinge mal sprechen konnte, wo ich fachlichen Beistand bekommen habe, die Kapitel Test gelesen haben, die mich auf meiner Lernreise, auf meiner Schreibreise begleitet haben oder mir auch Stories erzählt haben, die ich dann irgendwie verarbeitet habe. Herzlichen, herzlichen Dank. Und auch eine ganz besondere Person, der ich viel Dank sagen möchte, ist die Esther. Und die habe ich zu mir ins Studio geholt. Esther, hallo, grüß dich. Ich höre dich noch nicht, du hast das Mikrofon da gerade noch stumm, aber das haben wir gleich. Der Klassiker. Hallo. Sehr schön, dass du da bist, Esther. Esther und ich, wir kennen uns schon super lange. Wir kennen uns aus der Münchner Zeit. Ich glaube, über die Webgirls haben wir uns damals kennengelernt. Mhm. und oh, ich, ich habe bei dir eine super tolle Barcamp Session mal mitgemacht, zu so Shindoju verrücktes Erfinden das haben wir dann auch zweimal oder dreimal habe ich das schon mit dir einmal und noch zweimal so in, als Online Veranstaltung gemacht, auch sehr sehr lustig und die Esther habe ich gefragt hey, ich schreibe einen Fachroman was war deine erste Reaktion Esther? Uh wie soll ich sagen, das wird sicherlich sehr lebendig und sehr fachlich. Und ich war sehr gespannt. Und deswegen, weil sie sagt sehr fachlich, ist sie nämlich auch genau die richtige Lektorin für mich, weil die Esther ist Fachlektorin und äh, sagt natürlich, ähm, jedes Buch muss auch eine gewisse Unterhaltung haben, selbst wenn es ein Sachbuch ist. Und ähm, was heißt Unterhaltung? Also es muss die Leser und Leserinnen mitnehmen. Und insofern sagt sie, hey, das ist gar kein Problem. Ich bin Deine sprachingspartnerin an dieser an deiner Seite ist da genau. ganz vielen Dank. Ja, vor allen Dingen, du brauchst ja auch einen Held. Ne? Irgendein Problem muss der ja lösen, auch wenn das Problem oder der Held jetzt eine Sache ist, aber du brauchst einen Spannungsbogen Konflikt. Genauso denke ich auch in im Fachbuch. Das ist genau der Punkt. Da ihr wie gesagt seht, meine Haare sind noch dran. Und da wir daher auch ähm, das Buch jetzt noch nicht veröffentlicht haben, ist es eine Sneak Preview. Ich hoffe, das ist für euch trotzdem in Ordnung und ihr habt Spaß. Klack, klack, klack, gleich alle wieder weg. <lacht> auf jeden Fall schöne Grüße, in die Ründer an die verschiedenen Ecken, wo wo ihr gerade zuschaut. Das freut mich sehr, dass ihr euch da meldet. Sie auch noch eine von den Webgirls, die Anna aus München, super schön. <lacht> ja, ich zeige euch aber auf jeden Fall heute, wie der Titel aussehen wird ohne den schriftlichen Titel zu nennen. Ihr kennt das, es ist alles immer ein bisschen kompliziert. Und ähm, warum habe ich mich überhaupt für einen Fachroman entschieden? Ich muss sagen, egal wem ich das in den letzten Jahren erzählt habe. Es kam immer, Doris, willst du das wirklich? Warum schreibst du nicht ein Sachbuch? Warum schreibst du nicht einen Roman? Ich so, nein. <lacht> ich habe in meinem Leben zum Beispiel dieses Buch hier gelesen, Fisch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das ist ein super tolles Fachroman, Business Novel, wie man im Englischen sagt. Ihr habt bestimmt das hier gelesen von Strelecki. Auch ein Beispiel für eine Business Novel, für einen Fachroman. Und als ich mich damals zu dem Thema Projektmanagement weiterentwickelt habe, ihr wisst, ich habe ja eine sehr bunte Biografie, habe ich dieses Buch gelesen, Der Termin. Bei diesem Buch habe ich übrigens sehr viel als Redakteurin den Rotstift ansetzen wollen, aber ich wusste, das ist eigentlich eine richtig coole Art, wie man Wissen vermitteln kann und es gleichzeitig unterhaltsam ist. Und irgendwie habe ich damals schon gewusst, das könnte wirklich mal was für mich werden. Das mache ich irgendwann. Und wie gesagt, jede Reaktion war macht es nicht. Und ich finde aber auch, ähm, Wissen oder Erfahrungen unterhaltsam weiterzugeben, ist ja auch etwas, was ich in meinen Seminaren mache. Und deshalb passt es eigentlich total zu mir. Also in meinen Seminaren haben die Menschen meistens irgendwo auch Spaß und äh, ist es irgendwie lustig. Und über ähm, diese emotionale Schiene finde ich ja auch, dass man die Sachen sich unter Umständen ja deutlich besser einprägt. Insofern mein Plädoyer für eine Business-Novel, für Fachromane. Und wenn ihr Lust habt, damit einzusteigen, dann steigern wir dieses ähm, Genre im Buchregal und wird vielleicht dann doch noch mal mehr werden, dass, wenn ihr das schreibt, nicht jeder sagt, ja, Doris, willst du dich nicht entscheiden? Möchtest du nicht lieber dieses oder jenes schreiben? Ja, mein Buchprojekt war auch ein bisschen zitt, zitt, zitt. Ich habe 2019 schon mal ein Buchprojekt angefangen und äh, merkte dann aber in der Pandemie, Huch, ich brauche es gar nicht mehr schreiben. Die Leute lernen ja jetzt alle neues Arbeiten, äh, unterwegs zu arbeiten, remote zu arbeiten. Technologien wie Online-Whiteboards, Videokonferenzsysteme. 2019 wusste keine Sau was davon. Entschuldigung. Ähm, aber 2020 auf einmal steile Lernkurven überall. Und ich dachte, okay, du kannst dein Buch in die, in die Tonne kicken. Das braucht kein Mensch. Die Leute haben das jetzt alle schon verstanden. <lacht> Irgendwann dämmerte mir, dass viele Menschen Dinge anwenden, aber dass mein Buch eigentlich immer noch sehr sinnvoll ist, weil Mal schnell auf etwas umschalten, aber ohne wirklich bestimmte Dinge auch zu verändern, zu hinterfragen, ist auf Dauer nicht so nachhaltig, ist nicht so tragfähig. Und so habe ich dann damals mein Buchprojekt gestartet. Und ich stellte dann fest, wenn man an einem National Novel äh, Writing Month teilnimmt, ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal jemals gehört habt, aber das ist auf jeden Fall etwas, äh, was ich euch ans Herz legen würde für den Start von so einer Geschichte, weil du nämlich einen Monat lang gefordert bist, 30.000 Wörter zu deinem Roman zu schreiben. Und an einem National Novel Writing Month im November habe ich mit meinem Buch angefangen, 2021. Und diesmal prepared, weil ich 2019 schon mal gemerkt man sollte wirklich gut vorbereitet sein, um diesen Monat optimal zu nutzen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe 50.000 Wörter, soll man schreiben, sorry, 50.000, sonst hätte ich mein Ziel erreicht. <lacht> ich habe mir in diesem Monat ein Buch angefangen, nämlich das, was ich jetzt hier auch daraus vorlese und habe geschafft, fast 35.000 Wörter in diesem Monat zu schreiben. Und das auch zusammen mit der Hilfe eines Online-Schreibclubs. Danke an die Menschen, die damals mit mir zusammen jeden Morgen um 37 mindestens eine Stunde geschrieben haben. Und ihr habt vielleicht gesehen, das Cover, was ich da eingereicht habe, <lacht> das ist mein äh, Vorabcover, Willkommen im Neuland mit total vom Wind zerzausten Palmen. <lacht> ihr ahnt schon, es hat irgendwas mit stürmischen Zeiten und eben auch mit dem Thema Mallorca zu tun. Und inzwischen ist noch mal ein zweiter National Novel Writing Month hinzugekommen 2022. Wiederum mit einer sehr, sehr coolen Online Schreibclub Gruppe, die mich auch wieder unterstützt hat, hier an dem Thema dran zu bleiben. Und da haben wir auch ganz viel äh, zu dem Thema ähm, zusammenarbeiten und auch viele Dinge so besprochen, immer mal wieder in den kleinen Pausen. Und jetzt ist dieses Buch in, ihr, in seinen Schlusszügen. Und ich habe auch schon ein Cover, das ich euch zeige. Und so wird es aussehen. Und das hat die wunderbare, auf Instagram heißt sie immer Patysaurus, deshalb kann ich mir kaum ihren normalen Namen merken. Ich habe sie nämlich als Patysaurus kennengelernt auf einem Netzwerktreffen im Coworking Space in Arenal. Und ähm, die Pathysaurus heißt Patricia Fuentes Solita. Und sie hat mir freundlicherweise ähm, dieses tolle Bild gezeichnet für das Cover und ihr seht in dem Cover auch schon ein bisschen die Synthese aus Fachroman, aus Fachthemen, aus Mallorca und auch ein bisschen Leichtigkeit. Und ich hoffe, das wird das Ganze dann auch transportieren. Wie lautet denn jetzt der Klappentext? Also was steht auf der Rückseite? Den lese ich euch jetzt als erstes vor. Ihr kennt den Online Salon. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder auch was kommentieren wollt, was schon einige getan haben, vielen Dank, dann könnt ihr natürlich immer auch in den Kommentar schreiben. Und die liebe Esther hat ein bisschen ein Auge da drauf, weil ich heute so nervös bin, dass sie vielleicht das ein oder andere übersehe. Momentan sehe ich nur Smileys und Herzchen. Oh, das ist schön, danke euch. Also, was steht auf der Rückseite von diesem Buch, um es zu kaufen? Suchen Sie einen Reset-Schalter, um alles auf die Zeit vor der Pandemie zurückzusetzen? Wie viele erlebt auch Hanna Köhler, Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, mit ihrem Team in kurzer Zeit eine Vielzahl von Herausforderungen durch Homeoffice, Videokonferenz, Marathon und ungewohntes Führen auf Distanz. Sie braucht dringend Erholung und Abstand von ihrem kontrollsüchtigen Chef. Da kommt die Idee einer sogenannten Workation gerade Recht, Arbeiten und Urlauben auf der Sonneninsel Mallorca. In diesem Buch begleiten wir Hannah Köhler auf ihrer Reise, die sie ungeplant in eine Quelle der Inspiration eintauchen lässt. Ein Ort, an dem Menschen auf ganz andere Art und Weise arbeiten, die sich gegenseitig beflügeln, anstatt sich zu blockieren. Sie gewinnt Einblicke in für ihre berufliche Zukunft wertvolle Methoden und Arbeitsweisen. Doch gerade als sie voller Zuversicht ihre Erkenntnisse ordnet, muss sie erfahren, dass ihr Chef ganz andere Pläne für sie hat. Eine unterhaltsame Lernreise voller Hinweise und Anregungen für das digitale Arbeitsleben, nachahmen ausdrücklich erwünscht. So der Umschlag. Irgendwas, was ich dich noch nie gefragt habe. Aber was mir jetzt gerade kommt, ähm, A, natürlich immer die Frage, wer ist jetzt das reale Vorbild, wenn es es gibt? Wirst du da irgendwas zu erzählen? Oder wie kommst du auf den Namen? Irgendwas davon <lacht> magst du erzählen? Habe ich nie gefragt. Das ist ja ein Ding. <lacht> die Person speist sich aus mehreren. Also ich bin seit 2009 in dem Thema Coworking unterwegs und habe natürlich viele Menschen kennengelernt, die in Coworking Spaces gearbeitet haben. Und aus den vielen Begegnungen und Erfahrungen speist sich quasi das Profil von Hannah Köhler. Und es ist auch so, dass ich gerne eine mittelständische Führungskraft in den Fokus gestellt habe. Denn in den Großunternehmen gibt es natürlich viel Change äh, Teams oder sonstige Bewegungen, aber gerade im Mittelstand ist es wenig und im Mittelstand ist es aber auch so, dass ich natürlich viel schneller auch Veränderungen herbeiführen kann, als es unter Umständen im Konzern ist, weil ich einfach viel weniger Hierarchien habe, der Kontakt zu anderen über mir äh, angeordneten Hierarchien einfacher ist und das ist so ein bisschen auch mein Appell. Das sind die Themen, über die ihr euch informieren könnt. Das sind Anregungen, die ihr in euer Arbeitsleben übernehmen könnt. Ihr könnt in Coworking Spaces eintauchen und auf jeden Fall immer etwas mitnehmen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand im Coworking Space nichts mitgenommen hat. Und ja, das ist so der Grund, warum es diese Person ist, die im Fokus der ganzen Geschichte steht. Und ich solche Lernreisen durchaus hier auf Mallorca auch in Teilen begleiten darf. Mhm. Aber du hast gesagt, das ist halt einfacher in so einem mittelständischen Unternehmen, aber sie hat es ja echt nicht einfach. Also, das ist einfach <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> es ist halt ähm, auch in einem mittelständischen Unternehmen wird vieles immer so gemacht, weil wir schon immer so gemacht haben. Das ist ganz klar. Ähm, ich sehe nur in, sowohl in meiner Social Media ähm, Seminaren, dass Menschen im Mittelstand durchaus mehr. Hebelkräfte haben, sie aber nicht sehen. Ja, also viele einfach gar nicht wissen oder gar nicht so für sich bewusst haben, was sie verändern können. Und dafür ist das auch ein gewisser Appell an der Stelle. <lacht> ich Gut. sehe gerade nichts im Chat. Genau, ich habe hier die Frau Hanna, bei der sind wir ja gerade, eine Passage rausgesucht aus dem Anfang. Den würde ich euch dann jetzt vorlesen, dann habt ihr ein bisschen mehr Vorstellung, wer das ist. Okay, dann machen wir das doch. Sie starrte in ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe der Bar. Eine sportliche Frau mit mittelbrauner, kindlanger Bobfrisur schaute zurück. Gut gehalten für 42 Jahre, dachte sie lächelnd und strich eine Haarsträhne hinters Ohr. Hanna Köhler arbeitet als Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen. Mit ihrem Team hat sie in der Pandemie manche Klippe genommen, nicht immer in Einklang mit den Ideen ihres Vorgesetzten Hugo Becker. Hannah ist verheiratet mit Florian. Aktuell ist sie in Cala Figuera im Südosten von Mallorca, wo ihre Freundin Sabine anbot, entspannen und Arbeiten zu verknüpfen. Florian hatte zuletzt abgesagt, ihm war die Online-Anbindung für seinen Job zu heikel. Hanna steckte den Mallorca-Reiseführer, in dem sie sich eingehender über ihre Umgebung informiert hatte, zurück in die Tasche. Sie zog die Düfte des fremden Ortes bewusst ein, die so anders waren als die Gerüche in ihrer Stadt. Frischer, salziger. Die Region im Südosten der bekannten Insel im Mittelmeer zeichnete sich durch ihre naturbelassene Küstenlinie aus, die von teils tief ins Landesinnere hineinziehenden Buchten unterbrochen wurden. Dort luden kristallklares Wasser und heller Sand zum Verweilen und Baden ein. Kein Wunder, dass die Farbexplosion des Meeres, aber auch der Natur mit den in verschiedenen Tönen von beige bis orange leuchtenden Steinen nach wie vor ein Magnet für Kunstschaffende darstellt, dachte Hanna. Sie trank ihren Kaffee aus, den sie bereits an der Theke der Bar bezahlt hatte. Sie nahm die auf dem Tisch vor ihr liegende Visitenkarte an sich, die kam von dem freundlichen Barista, nachdem sie sich bei ihm nach einem Ort mit leistungsfähigerem Internet erkundigt hatte. Für E-Mails war die Verbindung in ihrer Unterkunft ausreichend, aber ihr arbeitstäglicher Konferenzmarathon verlangte einfach mehr Leistung. Im nächstgrößeren Ort gab es Glasfaser Internet und laut der Kundschaft des Baristas bietet dort ein sogenannter Coworking Space einige Schreibtischplätze mit arbeitsfähigem Internet zum Mieten an. Hanna stand auf, winkte dem Barista freundlich zu und machte sich auf den Weg in ihre Ferienunterkunft am Ortseingang des kleinen Hafenorts. Hanna, äh, ich, ich mache das zum ersten Mal, also <lacht> please bear with me. <lacht> um, Unterwegs sucht sie auf mit hohen Pinien gesäumten Straßen deren köstlichen an Sommerferien in Südfrankreich oder Toskana erinnernden Duft ein. Hannah halfen diese kleinen Dinge sich von den Begebenheiten der letzten Monate zu erholen, neue innere Stärke zusammen. Das ist auch was wirklich viele Menschen uns erzählen, dass sie wenn sie hier sind einfach ihre Sinne ganz anders wahrnehmen, also bestimmte Dinge ganz anders sehen und fühlen und spüren. Und deswegen habe ich das auch der Hannah in, in ihr Buch geschrieben. <lacht> Jetzt kennen wir Hannah. <lacht> genau. ähm, also das, was du da beschreibst, ist das, was du sowieso jeden Tag siehst, oder? Hast du während der Zeit, als du dann im Roman geschrieben hast, die Umgebung anders wahrgenommen? Mehr Details oder so? Zum Teil, ähm, weil ich habe mich auch bewusst an Orte in der Natur gesetzt, um dort zu schreiben. Äh, ich habe ein paar Szenen, die an bestimmten Plätzen spielen. Und möglichst habe ich mich dann dort hingesetzt mit dem iPad und habe dann halt einfach aufgeschrieben, was mir da gerade so auffällt, was Leute reden. Also, mhm. Ich habe natürlich auch ein bisschen Lokalkolorit mit reingenommen. Das heißt, wenn Touristen dann irgendwelche komischen Dinge tun, Während man da in der Natur sitzt, dann kommt es auch in dem Buch ein Stück weit vor und hat dann auch eine Funktion. Also es ist dann nicht einfach nur so, ne, ach wie lustig, Schenkelklopfer, sondern ähm, es hat, macht dann auch was mit der Hauptperson. Also die nimmt das dann auf und macht was anderes daraus. Genau, also sie begegnet da ja Locals und äh, welchen die zur Groß sind von überall. <lacht> Genau, sie hat nämlich lustigerweise ist sie in einer Unterkunft von der Sabine. Das ist das Haus von den Großeltern von ihr. Und äh, sie sagt ihr noch: Naja, ich bin mal gespannt, ob du den Nachbarn triffst. Das ist ja hier auch so ein Klassiker aus den alten Airbnb-Zeiten. Das Ganze sp spielt im Mai 2021. Und äh, die Sabine sagt dann zu ihr: Naja, ich würde mal gern wissen, wer da wohnt, weil wenn ich Gäste in meinem Haus habe, aus einem Bekanntenkreis, beschweren die sich immer über die Partys nebenan. Sie soll doch mal einen Blick auf den Nachbarn werfen. <lacht> und lustigerweise lernt sie eben den Nachbarn zufällig kennen, als sie bepackt mit Einkäufen äh, zu ihrer Unterkunft kommt und der hilft ihr dann, äh, die Sachen reinzutragen und äh, ist ganz freundlich und ganz neugierig auf sie und lädt sie dann auch für den Samstagnachmittag, wo sie das erste Mal sich getroffen haben, in die Bar ein. Und das wäre die nächste Szene. Also sie hat jetzt schon zwei Tage ähm, auf Mallorca verbracht, ist ständig aus ihren Videokonferenzen geflogen, hat aber eben ja vom Barista eine Information bekommen, die sie auch mit dem Nachbarn geteilt hat, der gemeint hat, ja, er hätte da auch einen Prospekt in seiner Unterkunft von einem der früheren Gäste liegen. Und die beiden sind jetzt in der Bar und unterhalten sich. Ja, legen wir los. Ola, da ist sie ja, meine schöne Nachbarin, wurde Hannah von Dirk freudig begrüßt, als sie später am Nachmittag wie verabredet die Terrasse der Bar am Hafen betrat. Der Nachbar heißt Dirk. Sie blieb stehen und genoss den Blick über die Bucht und die vielen kleinen Boote. Ein herrlicher Anblick, der sie gestern schon von einer anderen Stelle aus sehr begeistert hatte. Die beiden Meeresarme säumten dicht an dicht weißgetünchte Häuser, deren Fensterrahmen, Türen und Eingänge zu den Bootsgaragen leuchtend grün oder braun gestrichen waren. Setz dich doch, riss Dirk sie aus ihren Gedanken. Was möchtest du trinken? Er setzte sich wieder auf seinen Stuhl und Hannah nahm ihm gegenüber mit perfektem Blick auf die Buchtplatz. Ein wunderbarer Anblick, nicht wahr, bemerkte Dirk und Hanna nickte zur Bestätigung. Sie rechnete es Dirk positiv an, dass er ihr den Platz mit der besten Aussicht zugedacht hatte. Nach einem kurzen Blick in die Karte entschied sie sich für einen alkoholfreien Cocktail. Perfekte Wahl, kommentierte Dirk, der selber eine gelehrte Espressotasse vor sich stehen hatte und nun einen fruchtigen Smoothie bestellte. Hannah schaute Dirk genauer an, als sie es bei dem ersten Zusammentreffen vor der Casita Sueños, so haben die Großeltern das Haus getauft, getan hatte. Er machte auf sie überhaupt nicht den Eindruck, mit den Personen befreundet zu sein, über die sich laut Sabine ihre Gäste im Haus beschwert hatten. Laut, alkoholisiert und unaufmerksam. Ganz im Gegenteil. Er war zur Begrüßung aufgestanden und er trug ein lässig aufgeknöpftes Polohemd in Pfirsichpink, das im Ausnehmen gut zu dem lässigen Kaki-Shorts stand. Mein Gott. <lacht> sie plauderten über den Markt und darüber, was es in der Region an Naturschönheiten zu bewundern gab. Dirk verriet, das alles noch wenig zu kennen, denn er sei jetzt erst selber in sein Haus neben dem von Sabine eingezogen. Sie plauderten flüchtig über berufliche Themen, blieben aber zunächst an der Oberfläche. Dirk bezeichnete sich als finanziell unabhängig und aktuell auf der Suche nach seiner nächsten Bestimmung, ging aber auch darauf nicht weiter ein. Und hast du schon ins Coworking Space in Santani reingeschaut, wollte Dirk wissen? Hanna schilderte ihm ihren ersten Eindruck von außen. Die rustikale Fassade des Hauses begeisterte sie sehr und sie schwärmte vom gemütlich wirkenden Inneren. Als hätte aber ihr Blick, genau, ihr Blick fiel auf die Bucht unter ihnen, weil einfach die Blautöne so magisch äh, heraufschienen und sie schaute auf die weißgetünchten Booten mit dem ungewohnten Lateinersegel. Und sie stellte sich vor, wie es wäre, mit einem Segler nahezu lautlos über das kristallklare Wasser zu gleiten. Als hätte Dirk ihre Gedanken erraten, fragte er, kannst du eigentlich segeln, Hanna? Bist du seefest? Tatsächlich ja, sagte Hanna, bisher jedoch will vorwiegend auf Binnengewässern. Das Meer flößt mir sehr viel Respekt ein. Respekt ist immer angebracht, kommentierte Dirk. Ich habe nämlich ein Segelboot. Schau, es liegt da drüben an der kleinen blauen Boje. Siehst du Vielleicht hast du ja mal Zeit, einen Ausflug zu machen. Ich würde mich sehr freuen. Es schwärmte ihr von verschiedenen Gegenden im Südosten der Insel vor, an denen das Wasser perfekt in den Farben schimmerte, die an die Karibik erinnerten. Von Stellen, die mit dem Boot viel einfacher zu erreichen waren als zu Fuß. Hanna war überrascht vom Tempo, das Herr Nachbar in ihrer jungen Bekanntschaft vorlegte. So gab sie eine eher zögerliche Antwort. Naja, hm, ich weiß nicht. Ich bin ja hier nicht so richtig auf Urlaub fühlte sich ein bisschen unwohl, schließlich wusste sie so gut wie gar nichts über ihn. Was ist das denn jetzt nun mit der Herausforderung bei dir im Job? Zurzeit wechselte Dirk das Thema, denn er sah die Unbehaglichkeit in ihrem Gesicht. Oh, wo fange ich an, begann sie und überlegte, ob sie einem Fremden überhaupt davon erzählen sollte. Andererseits, Geheimnisse waren es ja nicht wirklich. Es machten ja alle Unternehmen eine mehr oder weniger gleich schwere Phase durch. Zu Dirk sagte sie... Es ist vor allem so gut wie alles auf den Kopf gestellt, eingespielte Prozesse, unsere Art und Weise, im Team zusammenzuarbeiten. Eine Mitarbeiterin, die vor der Pandemie gekündigt hatte, sagte damals im Abschlussgespräch, ihr würde das Neue in unserer Firma fehlen. Wir würden die digitalen Veränderungen verschlafen. Ich habe ihr damals im Gespräch sogar Recht gegeben, fand, aber sie sehe alles viel zu krass. Es funktionierte doch. Ja, sie musste zugeben, es funktionierte jedoch auf Kosten möglicher Freizeit an vielen Stellen. Dieses Warten aufeinander oder auf Rückmeldungen anderer Beteiligter in den Projekten oder dass zuvor unbekannte Aufgaben plötzlich auf der Agenda standen und gleich dringlich wurden. Ein Management auf Zuruf hatte es die scheidende Kollegin genannt. Als Hannah mit ihrem Vorgesetzten über das Abschlussgespräch gesprochen hatte, meinte dieser dazu nur Frau Köhler, es gibt keine perfekte Arbeitsumgebung. Wir alle müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Darin liegt das Geheimnis. Hannah seufzte. Jedenfalls sind wir alle jetzt mehr oder weniger in einem Notfallprogramm gefangen. Ich habe tatsächlich erst in dieser Situation gespürt, wie berechtigt die Kritik dieser damaligen Mitarbeiterin war. Das kann ich gut verstehen, meinte Dirk. Es ist schon überall so. Wenn es läuft, dann verändert sich nichts. Als hätten alle den Leitspruch, Never change a running system auf sämtliche Bereiche des Arbeitslebens angewendet. Sie lachte zustimmend. Das kannst du laut sagen. Naja, es steckt eine gefühlte Sicherheit darin. Im Nachhinein sehe ich, gefühlt ist wirklich der passende Ausdruck. Denn klar hat sich die Welt weitergedreht. Und wer schon vorher über Möglichkeiten nachgedacht hat, von anderen Orten als der Firma auszuarbeiten, war und ist jetzt einfach im Vorteil. Du bist hier, also hat sich etwas geändert, richtig? Stimmt, wir sind mittendrin, aber wir hatten ja nichts, was uns auf die Veränderung vorbereitet hätte. Sie fuhr sich mit den Haaren nervös, mit den Händen nervös durch die Haare. Und am Dienstag habe ich ein wichtiges Videotelefonat mit einer Bewerberin. Deswegen bin ich auch so kribbelig und hoffe inständig, dass es mit der Internetverbindung Internet besser klappt. Sonst geht sie vielleicht doch woanders hin. Dabei passt ihr Profil so gut zu meinem Team. It will be all all right. Ich habe mir Flyer und Website angeschaut. Dieser Coworking Space kann dir sicher helfen. Es sei denn, die sind derart überrannt von Menschen, die von Mallorca aus arbeiten, dass du keinen Platz mehr bekommst. Erschrocken schaute Hannah auf. Das war ein Scherz. Entspann dich. Er grinste breit, aber sie verzog keine Miene. Es tat ihm leid, dass Hannah so angespannt war. Ja. Es geht hier noch so ein bisschen über die Vorgabe, dass Sie halt in Ihrer Firma wirklich ähm, morgens den Rechner anschalten und eine kurze Pause zu Mittag machen und abends wieder abschalten und wirklich so zusammenarbeiten, wie Sie das vorher <lacht> im Büro gemacht haben. Ähm, was halt diesen Dirk auch sehr beeindruckt hat und wirklich, das haben wir hier erlebt. Das ist kein Witz. Also wir hatten wirklich Coworker hier, die exakt genau so gearbeitet haben. und das ist halt auch immer ein Geben und Nehmen. Hier ist es zum Beispiel dann auch so, dass der Dirk dann auch sagt, ähm, ich danke dir für deine Story, das erdet enorm, wenn jemand wie ich vorwiegend in Entwicklersphären und Softwarebranche unterwegs ist. Unsere Kundschaft hat zumindest erkannt, dass andere die Bits und Bytes perfekt zusammenstecken, damit sie produktiver arbeiten können. Und er hatte sich nicht ausdenken können, dass wirklich jemand so wie die Hanna in ihrer Firma arbeitet. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Und ja, deswegen hat er darüber nachgedacht, Mensch, ich habe ja jetzt Zeit, das hat er ja schon erzählt, er ist ja gerade in einer Zwischenphase. Und deswegen hat er auf jeden Fall auch die Muße und den ähm, gewissen Drang, ihr da ein Stück weit unterstützend zur Seite zu stehen. Deshalb, es ist... Nicht der einzige Mensch, der ihr hier in der Story ab und zu mal ähm, Hinweise gibt. Aber es ist einer. Wir haben in den Kommentaren, gibt es viel Lob. Also Dina möchte direkt losfahren. Anne möchte Hanna Köhler kennenlernen. Und der Roman, glaube ich, wollte ein signiertes Exemplar. Also viel Lob, aber... Eine Frage haben wir auch: Weiß Hannas Chef eigentlich, dass sie auf Mallorca ist? Das weiß er. Und das ist auch sehr wichtig. Wir haben das hier auch heute noch mal wieder <lacht> mit einer Coworkerin besprochen. Das ist halt wirklich eminent wichtig, dass sie das mit der Arbeit, mit dem Arbeitgeber besprochen wird und vor allen Dingen mit dem Vorgesetzten. In Ihrem Fall hat sie das auf jeden Fall auch gemacht. Jetzt wird ja aber interessant ausgelegt, <lacht> weil ich habe ja schon im Klappentext vorgelesen, <lacht> dass der Chef da so ein paar andere Ideen mit ihr hat. Und da passte das sehr gut, dass sie so eine verrückte Sache macht und da von Mallorca aus arbeitet und dass sie in den ersten äh, zwei Tagen ständig Probleme hatte mit dem Internet. Das hat er auch perfekt ausgenutzt <lacht> in der nächsten Woche. Hm. Also was Spannung ich in... muss ja rein. <lacht> ja, genau. Also Spannung ist auf jeden Fall da, was ich interessant finde, wie man das so in lockeren Dialog verpacken kann, diese ganze Situation zu beschreiben und ist dir das schwer gefallen oder hast du gesagt, eigentlich ist es so, wie wir hier arbeiten und lernen im Gespräch halt? Ich habe vor langer, langer, langer Zeit mal das Buch von Stephen King gelesen über das Schreiben, was so ein bisschen autobiografisch ist und gleichzeitig aber auch Schreibtipps gibt. Ich habe das gelesen für meine Blogs. Ich schreibe ja schon lange Blogs auch und Blogbeiträge. Und für mich war das so, ich komme halt aus dem Fachjournalismus. Und damit bin ich natürlich immer sehr fachlich und ich bin auch noch Naturwissenschaftlerin. Ihr könnt euch vorstellen, Mrs. Perfect ist hier auf jeden Fall in meinem inneren Team. Und für mich war einfach ähm, so ein bisschen der Drang, mein Schreiben zu verändern und weg von dieser absoluten Fachlichkeit zu kommen. Und dann habe ich dieses Buch von Stephen King gelesen und dachte mir, hm, der sagt nämlich, dass es sehr wichtig ist, in Dialogen zu denken und in Dialogen zu schreiben. Und das fand ich echt interessant. Und dann habe ich angefangen, Stück für Stück meine Blogbeiträge anders zu schreiben. Hey, als hätte mir Google zugehört, oder? Heißt es nicht in SEO immer, Zwischenüberschriften sollen Fragen sein? <lacht> Und das ist tatsächlich halt auch ganz ulkig, ne, dass man inzwischen sagt, dass ein Blog auf jeden Fall lebendig geschrieben sein soll und äh, sich auch ein bisschen wie ein Dialog anhört. Und tatsächlich führe ich ja auch viele Dialoge. Ja? Ich spreche ja viel mit Menschen, in, entweder in Seminaren, in Consulting, im ähm, Barcamps oder eben im Coworking. Und deswegen äh, liegt es dann natürlich nahe, sich an so ein Gespräch auch wieder zu erinnern und das ein bisschen abgewandelt dann zu verwenden. Also insofern das passt dann schon auch zu mir, das in der Art zu machen. Aber ja, es ist natürlich schon äh, so ein bisschen Doppelbuch schreiben, weil zum einen schreibt man halt das äh, eher Leichte und zum anderen schreibt man natürlich auch das Fachliche und das fachliche ähm, Konzept war auf jeden Fall am Anfang da und die anderen Dinge sind dann halt dazu gewachsen. Also die, die Roman Story war nicht am Anfang vollständig. Hm. Jetzt haben wir da noch eine Frage, die auch wieder so ein bisschen ins Meta führt. Wie hast du deinen Schreiballtag gestaltet, bei all dem, was du sonst noch so auf dem Zettel hast? Genau, auf dem Zettel. Ich kann nur sagen, tatsächlich dieser Morgen. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. In meinem virtuellen Coworking Space, Cowork Space, die wissen das. Wir haben früher Check-Ins gehabt für wie heißt das noch, Lerchen? ganz früh morgens und dann für Eulen um 9.30 Uhr. Insofern ist es schon für mich so ein Thema, tatsächlich um 7.30 Uhr am Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben. Tatsächlich ist es aber so, das ist die Zeit, die du dann wirklich hast. Ja. Und lieben Gruß an meinen lieben Mann, Rainer. <lacht> und weil wir das ja auch zusammen betreiben, ist es natürlich toll, dass Rainer mit an Bord ist und wir das hier auch aufteilen. Ja, und er hat jetzt auch wirklich viel übernommen und mir auch sehr geholfen. Er ist auch immer der erste Lesende von den Kapiteln, die ich schreibe, was auch nicht immer einfach ist, wenn der Ehepartner als erstes dann die, die Texte liest und dann irgendwas nicht versteht, wo ich dann denke, der muss doch alles verstehen. Wir sind doch schon so lange zusammen. Nein, Spaß. Aber Nee, es ist ganz, ganz toll und es ist ähm, super, es ist auch, er natürlich viele ähnliche Gespräche auch geführt hat. Wir, wir sind ja hier schon auch ähm, nicht immer in allen Gesprächen beide beteiligt, ja, und viel obliegt ja auch mir. Und insofern ähm, ist es auch sehr bereichernd, wenn er dann aus seinem Bereich dann noch was dazu trägt und sagt, hey, wir hatten da mal das Gespräch so und so, das könnte doch hier auch noch ganz gut reinpassen neben dem, was die Esther tut, ich kann es euch nur sagen, ich habe zuerst Esther schon gesagt, hör mal, wieso schreibst du das Buch nicht? <lacht> ja, das ist immer so die Doppelfunktion. Ich bin ja auch eine Erstleserin, ne? ich bin in der Situation der Lesenden, aber ich habe dann dieses Besserwisser-Dings da, ah, der, dieses Nörgeli und das Besserwisser-Gehen und so ah, das muss aber so, aber <lacht> Gott sei Dank bist du nicht nachtragend und ja, ich kann das dann auch, ich versuche es immer freundlich und muss aber nicht immer alles in Watte packen, was ja schön ist. Hm. Nee, ich hatte auch von äh, einer anderen Autorin ein Feedback bekommen, wo ich auch erstmal dran geschluckt habe. <lacht> aber hey, es ist. man muss halt immer gucken, aus welcher Richtung guckt jemand drauf und es ist nicht einfach einen Fachroman zu lesen, ganz ehrlich. Also, weil du so ein bisschen hin und her schwankst zwischen, hallo, möchte ich jetzt hier diese ganzen Fachthemen hören, <lacht> mm. wenn jemand vielleicht mehr aus dem Unterhaltungsgenre kommt, und andersrum, jemand mit der Fachlichkeit, hallo, kann es jetzt hier mal weitergehen, muss ich hier noch weiter was über irgendwelche Meerestöne <lacht> und Naturgeschichten oder sowas hören. Ne? Aber ja. Ich hoffe, den Menschen, die das Buch dann in Händen halten werden oder das E-Book lesen, gefällt es. Oh, leider, da muss jemand weg. Mhm. Nach Kanmel, na, das ist auch eine sehr schöne Location hier in der Nähe. <lacht> Viel Spaß. Mhm. <lacht> Kam auf Facebook die Nachricht. Ähm, so ein Beispiel, ähm, was zum Teil von mir, zum Teil von Rainer ist, ist das Thema Agilität. Ähm, da habe ich einen Abschnitt rausgenommen den habe ich extrem gekürzt also wundert euch nicht wenn es manchmal vielleicht ein bisschen springt also einmal so ein bisschen springt vom Thema aber das geht nur darum einfach zu zeigen wie man eben Agilität auch erklären kann und Agilität ist halt etwas was super wichtig ist nicht erst seit der Pandemie und es ist auch gleichzeitig noch so ein Beispiel für das, was ich in Coworking wirklich seit 2009 erlebe. Wir sagen immer so schön Serendipity und keiner kann sich dann so genau was darunter vorstellen, aber das sind ungeplante Zufälligkeiten. Das ist etwas, was in, Com in Coworking Communities geschieht. Ja. Also hier ist zum Beispiel Jochen, ein aktueller Coworker und der sitzt irgendwann mal vor der Tür beim Kaffee mit Hannah. Und sie sagt dann so was macht ihr da eigentlich immer, wenn ihr morgens kurz 15 Minuten in, um den Tisch rumsteht? <lacht> was ist denn das für eine, eine merkwürdige Art und Weise? Und dann erklärt ihr eben, ähm, dass das eben zur Agilität gehört und vielleicht erklärt es am besten seine Projektleiterin, die nicht hier auf Mallorca ist, die konnte im letzten Moment nicht mitkommen, aber virtuell hat sie vielleicht Zeit für sie und wird sicherlich auch ähm, bereit sein, mit ihr ein Gespräch zu führen. Und das ist das, was wir immer wieder erleben in Coworking. Du hast irgendwas, da sitzt vielleicht nicht jemand auch neben dir, der jetzt ein Erklärgehen hat, um dir irgendwas zu erklären, weil der Jochen sagt auch, Entschuldigung, ich bin eigentlich mit dem aufgewachsen. Ich kenne das Projektsteuerungs von früher nicht wirklich. Insofern ist es geschickter, du redest mit Eva, weil die hat vorher Projektmanagement in der klassischen Art und Weise gemacht. Und so haben wir das so oft schon erlebt. Ich weiß es vielleicht nicht, Rainer weiß es nicht, aber wir haben einen Telefonjoker. Wir können irgendjemand in unseren Communities äh, erfragen und der oder die findet dann halt auch die passenden ähm, Antworten für jemanden. Und das ist etwas, was einfach... Ja, vernetzendes Arbeiten nenne ich das immer, weil man nicht nur wie in einer Bürogemeinschaft mit den Menschen zu tun hat, die dann dort sind, sondern es sind immer wieder auch andere zugegen und es ist einfach eine sehr, sehr große Community, Business Community, auf, man, auf die man da Zugriff gewinnt. Und hier führt sie jetzt dieses Gespräch mit Eva und lernt kennen, was die Agilität ist. <lacht> ja. Sie sagt dann auch am Anfang einen sehr interessanten Satz, der auch eigentlich immer wieder wichtig ist. Man weiß ja nie, schließlich heißt es ja, man sieht sich im Leben immer zweimal, sagte Hannah lachend. Bitte fangen Sie bei mir auf ganz niedrigem Niveau an. Ich bin tatsächlich bislang mit diesem Ansatz nicht vertraut. Na klar, kein Problem. Im Wesentlichen, im Wesentlichen geht es in puncto Projekte und Projektsteuerung darum, dass wir aufgehört haben, zu Beginn eines Projektes viel Zeit damit zu verbringen, alle Anforderungen, Zeitbedarfe, Aufgaben, Teilaufgaben, Abhängigkeiten und mögliche Einflussfaktoren zu evaluieren, um daraus einen langwierigen Projektplan zu bauen. Ein umfangreicher Plan, der dann durch die Zeit und unvorhersehbare Faktoren aus dem Ruder läuft. Das kommt mir sehr bekannt vor, seufzte Hannah. Wir haben uns gefragt, wie können wir das besser machen? Und ganz besonders in der heutigen Zeit müssen wir fähiger sein, uns an Veränderungen anzupassen. Und da kommt das agile Vorgehen ins Spiel. Statt langfristig gehen wir Projekte iterativ in vielen kleineren Schritten an. Inspect, Adapt and Transparency lauten die agilen Prinzipien. Das bedeutet, das regelmäßige Überprüfen und entsprechende Anpassen der geplanten Schritte an aktuelle Gegebenheiten bei gleichzeitig hoher Transparenz. Eva erzählte von den 17 Softwareentwicklern, die 2001 gemeinsam das sogenannte Agile Manifest mit grundlegenden Prinzipien verfassten. Hannah machte sich währenddessen Notizen, dann sagte sie, hm, klingt dir doch ein bisschen nach Chaos und Anarchie. Ja, das kommt vielen als erstes in den Sinn, sagte Eva lachend. Nur, wie schaut das Chaos aus, wenn eine ausgefuchste Planung durch ein unvorhergesehenes Ereignis mitten im Projektverlauf und sei es noch so klein, völlig unbrauchbar wird? Auch wieder wahrgab Hanna zu. Was haben Sie für Hannah, äh, Erfahrungen gemacht, Hanna? Warum scheitern denn so viele Projekte? Hm, Da würde ich als erstes sofort die Projektplanung im Vorfeld nennen, meinte Hannah, ohne groß darüber nachzudenken. Die fällt gerne sehr optimistisch aus, aber wenig realistisch. Und weil das so ist, passen dann die Terminvorgaben nicht mehr. Auch für agile Projektsteuerung haben wir eine Vision und Ziele, auf die wir hinarbeiten. Nur den Weg dahin gestalten wir in deutlich kleineren Schritten. Wir wechseln kurze Planungs- und Entwicklungsphasen ab mit rascher Rückmeldung, ob Realisierung, Planung und Anforderung harmonieren. Das klärt ihr dann immer morgens in der kurzen Sitzung. Na ja, da wo Jochen und die anderen zusammenstehen. Unter anderem, sagte Eva, wir arbeiten nach der agilen Vorgehensweise Scrum, die Jeff Sutherland und Ken Schwaber formulierten. Scrum ist übrigens keine Abkürzung, wie viele denken, sondern ein Begriff aus dem Rugby. Es bedeutet Gedränge, nämlich wenn die Rugby-Spieler eng zusammenstehen und um den Ball rangeln. Und das tun die Teams jeden Tag im sogenannten Daily Scrum und extra im Stehen, damit sich alle kurz fassen, denn die Vorgabe sind 15 Minuten. Ein Projektmeeting. In einer Viertelstunde. Wie soll das gehen, sagte Hannah ungläubig. In ihren Notizen hatte sie eine große 15, gefolgt von einem Ausrufezeichen gemalt. Wenn wir uns wöchentlich und mit allen Beteiligten treffen, dauert das deutlich länger. Na gut, wir treffen uns einmal in der Woche und einmal im Monat. Das macht eben die iterative Vorgehensweise aus. In den Treffen wird ja nicht das gesamte langfristige Projekt und Ziel diskutiert, sondern nur der aktuelle Teilschritt. Wir müssen auch nicht alles miteinander besprechen, denn wir arbeiten jeweils, mit Mut und Offenheit. Bei allen besteht viel Gestaltungspotenzial für den eigenen Schritt. Hm, das klingt irgendwie mutig. So nach Mut zur Lücke als Losung? Hanna war sich nicht sicher, was sie von der Herangehensweise halten sollte. Ich weiß, dass es für manche Umsteigende zu Beginn schwer auszuhalten, wenn sie in der agilen Softwareentwicklung keinen langfristigen Projektplan mit vielen kleinen Details ausarbeiten dürfen. Schließlich gab er ihnen das Gefühl, perfekt geplant zu haben sich quasi zurücklehnen zu können, weil ja alles geplante, wie das Räderwerk in einer Uhr zusammengreift. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich kannte da mal einen Projektleiter, der sehr an die Kraft der Planung glaubte. Für ihn mussten alle einfach nur über die Monate hinweg seiner Detailplanung folgen, die er mit Hilfe einer Software zur Projektsteuerung in einem riesigen Projektplan auf zwei an Null-Postern ausgedruckt hatte. Das ist ja wahrscheinlich irgendwann ein wildes Wandbild mit Änderungen geworden, oder? fragte Eva. Allerdings bestätigte Hannah Chaos. Beide Frauen lachten. <lacht> Diese A0-Projektpläne kenne ich. <lacht> genau. Ah, Aber das Christoph ist auch ein. Hm? Christopher schreibt: gute Coworking Spaces ja. in Serendipity-Fabriken. <lacht> genau. Entschuldigung. Ja, ich fand auch, das ist ein tolles Bild, eben, weil wir uns das vorstellen können mit diesen Projektplänen, die dann wilde Änderungsmarkierungen haben und das andere, was sich wirklich ganz schwer fassen lässt. Und da hast du dieses Rugby-Bild. Ich glaube, das funktioniert beim Lesen, da muss man das zweimal lesen, aber ich fand es trotzdem ziemlich gut erklärt, muss ich sagen. Also das in so einem Dialog, wie ihr das eben in euer Serendipity Spaces auch macht, euch gegenseitig diese Sachen zu erklären, das hat ganz gut funktioniert. Und an der Stelle muss ich auch sagen, das ist ja ein Videogespräch, Gespräch. Ne? Ja, also es ist ein Videotelefonat, das heißt an der Stelle Passiert ja nicht viel. Und irgendwie musstest du ja gucken, dass da Spannung reinkommt, ne? Und das Talking war mit, Heads. Ja, ja, immer das Talking Heads. Die sind da so wirklich in der, in der Situation. Wir sind ja auch Talking Heads, ja, da passiert nicht viel, da ist auch nichts im Hintergrund. Ich kann euch nochmal Dinge reinhalten. Ja, genau. Aber da ist mir eben aufgefallen, was ich auch gut fand, dass du jetzt das mit der großen 15 gebracht hast, ne? dass sie sich zwischendurch Notizen macht. Das ist äh, dein äh, Feedback ja gewesen, ne? weil ich habe natürlich gerne Sachen auch in Dialogen geschrieben und nur Dialoge. Und dann sagte die Esther, Entschuldigung, kann da auch mal ein bisschen Handlung dazwischen sein? <lacht> und das war auch eine interessante Erfahrung. Ähm, jeder und jeder, die schreibt, weiß, manchmal kommt man einfach nicht weiter. Und ich hatte ein Kapitel im Juni, das war das Kapitel 11, glaube ich, der Wind in den Haaren, da bin ich einfach nicht äh, zurechtgekommen. Es lief nicht, es lief überhaupt nicht. Es war das erste Mal, dass ein Kapitel überhaupt nicht lief. Und ich wusste nicht, warum. Das ist dann natürlich richtig blöd, wenn du nicht weißt, warum hakt es hier gerade so extrem? Und manchmal sind dann auch so schöne Zufälle das Wichtige im Leben. Wir waren, äh, Rainer und ich, eine Woche auf Vacation in Winchester. Und in Winchester laufe ich so rum und weil ich ja mit dem Kapitel nicht so richtig gut zurande kam, dachte ich, na gut, dann laufe ich halt ein bisschen umeinander. Und ich habe dann ein Haus gesehen, super unscheinbar, aber es stand eine Plakette dran und ich so, ach, Jane Austen in Winchester, das war das Haus, in dem Jane Austen die letzten Monate ihres Lebens verbracht hat. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich habe eigentlich von Jane Austen noch nie was gelesen, weil ich dann immer denke, ach, viel zu schwülstig ist nichts für mich. Aber gut, wenn ich jetzt schon in Winchester bin, an ihrem Haus vorbeilaufe, vielleicht ist es ein Zeichen und habe mir dann äh, Pride and Prejudice runtergeladen und das in Winchester gelesen, an quasi in der Nähe der Orte. Und als ich das ließ, habe ich zwischendurch gedacht, Esther, wenn du jetzt hier wärst und dieses Buch lekturieren würdest, dann würdest du nur Talking Heads schreiben, weil die Gute wirklich Dialoge bis über Dialoge geschrieben hat. Und wirklich Handlung dazwischen, naja, und ähm, das waren teilweise Dialoge von vier Leuten und du hast nicht gewusst, wer jetzt was sagt. Und dann ist in dem Moment der Groschen gefallen, weil das ist das Problem in meinem Kapitel. Das war das erste Kapitel, der Wind in den Haaren, wo vier ähm, aus dem Roman, Dirk mit seinem Segelboot, <lacht> Hannah, und die beiden Betreibenden des Coworking Space in, äh, in dem Ort, ähm, Kirsten und Robin, auf engstem Raum eben auf diesem Boot sind und sich unterhalten. Und nicht nur, sonst habe ich das immer so gut geschafft, dass sich möglichst immer nur zwei oder drei separat von einer Gruppe unterhalten haben. Aber jetzt war es tatsächlich, dass vier Leute miteinander gesprochen haben. Und das ist wirklich... <lacht> mein Haha-Moment äh, gewesen und dieses Kapitel habe ich dann viermal geschrieben aus vier verschiedenen Perspektiven, die Dialoge angeguckt, dass es irgendwie äh, passt, weil es eben mir schwer fiel im Dialog mich in die verschiedenen Personen dann hineinzuversetzen. Ver das war schon auch spannend, wie auch ja solche, wie die Dina es auch gerade schreibt, ein perfektes Beispiel für Serendipity mit dem Haus von Jane Austen und dann ihr Buch und dazu zu, zu laden und zu lesen, dass das dann so zusammenpasst. Ne? Mhm. Ja. Die reden in diesem Roman im Übrigen über das Thema äh, vier die Vier-Stunden-Woche. Die einen oder anderen kennen das Thema. Wir hatten das nämlich auch im virtuellen Coworking Space letzten Sommer. Das passt ja auch sehr gut zusammen. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich euch auch noch daraus ein kleines Stück vorlesen. Es war nämlich so, dass sie von ihrer Bewerberin von der Idee des Fünf-Stunden-Tages von Lasse Reingans gehört habt. Und sie fragt jetzt auch die anderen, was sie denn davon halten. Sie hatte sich nämlich inzwischen... Inzwischen hatte sie sich nämlich... Na, kommt die ganze Zeit ein rein, wie schön. Hartnäckig. Handy ist sonst wo? Gut. Inzwischen hatte Hannah zu dem von der Bewerberin erwähnten Konzept... Einiges online recherchiert und gelesen. Dabei hatte sie sich notiert, dass besagter Lasse Reingans bereits 2017 die Belegschaft seiner Agentur gefragt hatte, ob sie weniger arbeiten wollten bei gleichen Bezügen. Mit seinem Team hatte er Ideen entwickelt und diskutiert, was sie tun mussten, um ihre Aufgaben bis 13 Uhr zu erledigen und dann Feierabend zu machen. Das ist ja lustig, dass du danach fragst, sagte Kirsten. Dazu läuft gerade in der virtuellen Coworking-Community ein Austausch und Experimentieren zu kürzeren Arbeitstagen. Sie erzählte, dass eine Teilnehmerin der Lerngruppe Sketchnoting für eine Übungsaufgabe just die Vortragsaufzeichnung von Reingans ausgewählt und visualisiert hatte. Davon inspiriert hatte Kirsten sein Buch über den Fünf-Stunden-Tag gekauft und die Idee in die Online-Community getragen. Robin ergänzte, wir tauschen uns aktuell darüber aus, wie sinnvoll es ist, in Zeit zu bemessen, was wir beruflich leisten. Schließlich können wir bei dem, was wir so machen, kaum acht Stunden am Stück unter Hochdruck arbeiten. Wie meinst du das? Hanna strich sich eine Haarsträhne hinter das Ohr und sah Robin fragend an. Schau, manchmal stelle ich eine Software nur vor, oft löse ich jedoch komplexe Fragestellungen, und damit die Unternehmen erkennen, wie perfekt die Lösung in die jeweilige Systemlandschaft passt. Robin nahm sich etwas von den Weintrauben, die Kirsten aus der Kühltasche hervorgeholt und allen angeboten hatte. Das kann ich nicht nonstop wie am Fließband tun. Da braucht es etwas Durchlüften im Hirn, um mit frischem Blick beim nächsten Unternehmen wieder alle Aspekte genau zu betrachten. Das verstehe ich und dennoch ist es so schwer, das zu verändern. Schließlich arbeiten ja alle mehr oder weniger in diesem Rhythmus, gab Hannah zu bedenken. »Logisch«, sagte Kirsten, »es ist extrem viel aufeinander wie eine geölte Maschinerie abgestimmt, bis hin dazu, wie der Nahverkehr getaktet ist.« »Und nur weil es seit ein paar Jahrzehnten so perfekt aufeinander abgestimmt, heißt es ja noch lange nicht, dass es richtig ist«, warf Dirk ein. »Exacto. Unsere Gesellschaft und unsere berufliche Welt sind ja schließlich nicht bei der Industrialisierung stehen geblieben, oder?« Kirsten schnappte sich die letzte Weintraube. Ein einfacher Schritt ist das nicht, meinte dann Hannah und strich sich, Ah, das muss ich nochmal tun, die kann sich ja nicht ständig die Haarsträhnen hinter das Ohr strecken. <lacht> Schon, nur zwei Dinge zur Überlegung. Erstens, wollen wir einfach so tun, als wäre nichts geschehen? Dürfen wir weiter Menschen wie Maschinen einplanen, unter der Annahme, sie seien genauso ausdauernd produktiv, ohne Schwankung? Und zweitens ist eine perfekt umgesetzte Forderung aus dem frühen 19. Jahrhundert, Wirklich noch passend zu den Bedingungen des 21. Jahrhunderts? Ich denke, da darf und muss neu verhandelt werden. Kirste schaute Hannah herausfordernd an. Mit dem durch die Pandemie popular, populär gewordenen Schlagwort New Work ändern Unternehmen nicht viel. Das Einzige, was rauskommen soll, ist Profit. So ist New Work in den Firmen einfach nur Lipstick on a pig, Robin schnaubte. Lipstick on what? fragte Hannah und verdrehte schulterzuckend ihre Handflächen nach oben. Dirk half weiter. Das ist ein Begriff, um zum Beispiel eine Firma besser dastehen zu lassen, wenn sie verkauft werden soll. Aha, nie gehört. <lacht> so läuft es gerade mit der Veränderung. Die Arbeitsplätze werden schicker. Es gibt keine Gitter mehr im Zoo. Es ist aber immer noch ein Zoo, schimpfte Robin. Alle bekommen Futter zugewiesen und dürfen sich freier bewegen. Aber es sind immer noch die gleichen vorgegebenen Bahnen und Prozesse. Denn es muss ja weiterhin das Ziel erreicht werden. Profit für die Shareholders. Was wir brauchen? ist neuer Verhandlungsspielraum, sagte Kirsten. Wir müssen Arbeit neu bewerten und damit auch ein neues System entwickeln, wie wir das entlohnen. Das ist längst überfällig. Und wie Hanna sagt, das ist nicht einfach, denn hier geht es um Werte. Heute steht an erster Stelle der Profit. Alles wird der Kosten-Nutzen-Betrachtung unterzogen. Ob das den Menschen, der Natur, der Umwelt schadet? Egal, das hat keine Priorität, hat keinen Wert. Ihr seht, das passt auch sehr zu den aktuellen Diskussionen, die wir haben, obwohl ich das eigentlich schon vorher dann geschrieben habe. Ähm, dumm, dumm, dumm. Ah genau, das fand ich nämlich auch noch eine schöne Geschichte. Ähm, es gibt Studien, die auch behaupten, dass wir vielleicht drei Stunden an einem Arbeitstag richtig gut sind. Drei Stunden, das fand ich echt krass. Äh, auch Hannah, Echhut, drei Stunden, ungläubig. Weißt du, in den 1990er Jahren prognostizierte die Zukunftsforschung noch, die Arbeitszeit werde durch die Digitalisierung insgesamt auf die Hälfte reduziert, fuhr Robin Ford. Ein Träumchen, warf Kirsten, seufzte ein. Sie hielt ihre Hand ins Wasser und spielte mit den kleinen Wellen, die dadurch entstanden. Und für so viele Berufe wichtig, um sich nicht selber quasi aufzuarbeiten. Das meine ich körperlich wie geistig. Wer möchte von medizinischem Personal behandelt werden, das gerade eine 24-Stunden-Schicht hinter sich hat? Hm? Wäre es nicht fair, wenn Menschen im Handwerk und am Bau mehr Zeit für die Erholung hätten, anstatt vorzeitig mit Berufskrankheiten in Rente zu gehen? Apropos ähm, Privatleben und Freizeit, können wir dann wieder alle zusammen zum Segeln zurückkehren, fragte Dirk grinsend. Sie war mit dem konstanten Wind gemütlich ihrem Ausflugsziel entgegengesegelt. Nun wollte Dirk die kleine Bucht bei Calodis Moro ansteuern und forderte Unterstützung ein. Besonders beim Ankern gilt es hier sehr aufmerksam zu sein, sagte er. Die Neptungrasfelder sind geschützt und dürfen nicht mit dem Anker beschädigt werden. So, und jetzt wollen alle wissen, wie es ausgeht, ne? <lacht> Der Sound war zwischendurch äh, schlecht. Ja, ja. Kein, bei mir kam ein Anruf rein. Nur das Handy ist ganz woanders. <lacht> freundlicherweise kam es immer rein und ließ sich irgendwie nicht erwürgen. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr habt dann noch den Einstieg gefunden. Hey Lasse, du wirst lange in einem neuen Buch zitiert. Ah, oh Roman, sehr schön. <lacht> dann riecht auf jeden Fall cool aus. <lacht> sehr cool. Ja, genau. Also, weil, weil jetzt nicht der Schluss verraten wird, kannst <lacht> ja. du vielleicht sagen, wie es weitergeht. Nicht äh, die Geschichte, sondern mit dem Buch. Ja, die Esther muss viel tun. <lacht> dann muss die Doris nochmal wieder viel tun. Und dann wird als erstes das E-Book veröffentlicht. Und dann geht es an den Buchsatz. Ich hatte mal gedacht, dass es bei Tolino so wäre, du wirfst das über den Zaun und Magic kommt da dein Buch raus. Nein, auch da muss man sich um den Buchsatz vorher kümmern. Und das ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte. Also jeder und jede, die Buchprojekte vor sich haben, E-Book ist immer nice, aber dann einen Buchsatz zu machen, ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Das haben wir ja auch festgestellt, als wir unser Buch in der Gruppe von analog zu digital damals erst als E-Book geschrieben haben und dann doch alle das gedruckt haben wollten. Und ja, dank Beate <lacht> wir dann auch tatsächlich das äh, geschafft haben. Dafür ist auch Coworking immer toll, weil du findest dann jemanden, dem du das irgendwie dein Leid klagst und dann eine Lösung parat hat für dich, was eben <lacht> ganz toll ist. Das ist übrigens die perfekte Überleitung, wenn ihr nämlich jetzt keine Fragen mehr stellt, <lacht> dann sind wir schon auch am Ende unseres Online-Salons. Der geht ja auch eine Stunde. Ähm, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, das Buch zu lesen. Wenn ihr sagt, hey, finde ich total spannend, möchte ich auch äh, einfach mal wirklich von vorne bis hinten durchlesen, vielleicht verschenken an jemanden, wo ihr denkt, da könnte das gute Inspirationen bringen. Und ja, dazu werde ich euch natürlich gerne auf den Laufen halten. Und ihr dürft mich auch gerne anschreiben, wenn ihr sagt, ich möchte gerne informiert werden, wenn es soweit ist. Meine Kontaktdaten findet ihr hier in meinem ähm, Bio-Link Seite. Ich weiß gar nicht, wie man diese komischen Seiten nennt, die einfach so als Zwischenseite geschaltet werden. Da sind auch die verschiedenen Social Media Kanäle dabei. Wie gesagt, nochmal ein großes Danke an allen, die mir auf dieser Reise zur Seite stehen, an Esther danke auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, und mich hier nicht ganz alleine im Studio gelassen hast, <lacht> danke an euch, dass ihr ja. dabei seid und äh, hier mit die erste Lesung den ersten Sneak-Preview angeguckt habt. Ähm, das mit Beate war sogar eine so wunderbare Überleitung, wenn ich es mir gerade so überlege, weil wir nämlich im nächsten Online-Salon tatsächlich ein Thema haben, in dem die Beate vorkommt. Denn es wird im nächsten Online-Salon um das Thema Werte im Business gehen. Also ihr habt äh, gerade schon einen einstiegpassage passage sozusagen für den nächsten Online-Salon gehört. Oder oh, steht 8.12., das ist natürlich 8.2. Hm. <lacht> und ja, unsere ganzen Termine seht ihr immer auf der Kalendario-Seite. Und wenn ihr weitere Online-Salons äh, sehen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch auf unsere Online-Salon-Seite gehen und dort nachhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, wo immer ihr auch seid und freue mich, wenn wir uns virtuell oder auch hier auf Mallorca bald sehen und wir dann live über das Buch reden können. Das freut mich doch sehr. Macht's gut, ihr Lieben.